Wuhu! Willkommen zu Tag 1 von Mauticon Global in deutschen Trackheat. Ähm, wir haben ja seit gestern eigentlich schon die Mauticon. Deshalb ist es eigentlich korrekterweise Tag 2. Aber heute fängt es deutschsprachig an. Und ich freue mich total, euch heute hier begrüßen zu können und freue mich auf den gesamten Tag, weil auch die ganze Anzahl von Knöpfen, die er mir zur Verfügung stellt, für mich neu ist. Und ich hoffe, ich kann ganz viele Knöpfe drücken, um danach viel Erfahrung darüber haben zu können. Aber es geht gar nicht um mich. Es geht jetzt in unserem ersten Track um Matthias. Matthias Reich, Geschäftsführer von der Online Business Duplicator. Und ähm, er wird uns einen Vortrag halten zum Thema Einbefehl Installationsskript. Ich bin total deshalb gespannt, weil eigentlich klingt das total technisch, aber es ist ein Vortrag für Nicht-Techniker. Und wer Matthias kennt, ich habe ihn vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt. Ähm, er ist ein geschätztes Community-Mitglied und auch einer der Gründer der, ähm, des mautic ähm, camps oder des Mautic-Mondays, wie wir es auch nennen. Und ähm, danke, Matthias, dass du schon so lange die Fahne hochhältst und tatsächlich auch dafür sorgst, dass Mautic im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. Es ist deine Bühne. Ich klicke mich aus und wünsche dir ganz viel Spaß. Genau. Ja, super. Dann ich sehe ich schon, ein paar Leute sind schon da. Dann ganz kurz zu meinem Background. Dann wisst ihr so ein bisschen, die jetzt schon live dabei sind, wer mit dem ihr heute hier zuhört. Also ich nutze Mautic auch seit, ich weiß schon gar nicht, was sind das, vier Jahre oder fünf Jahre. Ich habe einen technischen Background eigentlich, aber ich würde mal sagen, deswegen ich bin eine Mischung aus Marketing und Techniker und ich ähm, deswegen kann ich auch immer gut nachvollziehen, wenn ein Nicht-Techniker ähm, irgendwas nutzen möchte und ein Techniker sagt, dann ist doch ganz einfach, er macht doch einfach das und das und der Nicht-Techniker ja, ist dann ja oft ein bisschen überfordert und lässt dann oft bleiben und jetzt habe ich mir auch ein bisschen überlegt, ähm, was kann ich der Mautic Community zurückgeben, weil meine Firma, wir nutzen Mautic auch für eigene Kunden, also wir haben so ein so ein Paket, wo es alles gibt, von WordPress, Mautic und so weiter, so ein All-in-One-Ding, und ich habe mir überlegt, ja, was kann ich so ein bisschen zurückgeben, und immer, wenn ich jetzt irgendwie auf irgendwelchen Treffen, oder wenn ich in die Mautic-Foren reinschaue, ähm, und, und jemand ist jetzt so, mehr so ein Mautic-Einsteiger, dann sehe ich halt immer wieder auch Probleme, äh, mein Mautic verschickt keine E-Mails, oder Kampagnen werden nicht ausgeführt, und meistens führt es oder, ja, geht es einfach auch auf eine nicht komplett Funktionsfähige Mautik Installation zurück. Und jetzt habe ich mir überlegt, ähm, was könnte man machen, damit auch nicht Techniker, also ich, ich sage jetzt mal jemand aus dem Marketing, der sagt, ich, Mautik hört sich toll an, aber entweder haben wir keine Techniker bei uns oder wir können oder wollen niemand bezahlen oder finden niemand. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue ein kleines Skript, also ein kleines Installationsskript zusammen mit ein paar Videos dann, ähm, mit der wirklich jemand, der nix mit Linux, nichts mit Technik, der einfach, sagen mal, Windows oder Mac oder Linux hat, Mautic richtig funktionsfähig und professionell dann nutzen kann, sozusagen. Und, ähm, ähm, wenn ihr jetzt Mautic bisher noch nicht benutzt habt, dann würde ich euch ganz kurz zeigen, was normalerweise man so machen muss, wenn man so eine Mautic-Installation, äh, sich über eine Anleitung installieren tut, dass das eigentlich eben, ja, bei Techniker eine ziemliche Herausforderung ist, und dann würde ich euch Danach mein Skript zeigen und eben auch die Schritt-für-Schritt-Schritte, die er machen müsst, wenn ihr Mautic wirklich für euch eben in Kombination mit meinem kostenlosen Skript installieren wollt, dann auch. Und vielleicht zur Info, ähm, wir haben ja jetzt ungefähr nur eine halbe Stunde. Ich werde bestimmte Punkte vielleicht nicht ganz so ausführlich machen, aber ich habe für jeden einzelnen Punkt, den ich jetzt hier vielleicht ein bisschen ja, schneller durchgehe, ähm, habe ich kurze Videos aufgenommen, unter zehn Minuten und wenn ihr dann sagt, oh, Matthias, das ging mal ein bisschen zu schnell, dann könnt ihr die gerne auch später auf meiner Webseite, ich gebe euch den Link dann nachher angucken und dann könnt ihr auch jeden einzelnen Schritt nochmal ausführlich noch machen. Genau, aber jetzt würde ich sagen, jetzt schalte ich mal rüber auf meine Bildschirmfreigabe, damit ihr hier kurz in meine in mein Mindmap hineinseht. Ich schalte dann einfach auch währenddessen meine Kamera ab, damit man da nicht irritiert ist und nachher schalte ich mich dann einfach wieder dazu, weil ich muss jetzt auch immer nach rechts zu meinem Laptop rüber gucken. Also schalten wir mal ab hier. Video aus. Zack. Okay. Gut. Jetzt ähm, ich habe hier eine kleine Mindmap gemacht, ähm, durch die ich kurz durchgehe. Und ich habe jetzt hier mal eben, ähm, habe ich ja schon kurz angesprochen, ähm, hier unter dieser Adresse, die schreibe ich dann später nochmal in den Chat oder so, Online Business Duplicator Mautic, da gibt es dann, ich habe sie hier im Hintergrund offen, ich habe sie noch nicht alle fertig, aber ihr seht hier, es sind ja dann Schritt-für-Schritt-Videos, wie ihr bestimmte Sachen, die ich euch jetzt im Schnelldurchgang vielleicht ein bisschen zeige, mir ihr dann ein bisschen ausführlicher euch entsprechend angucken könnt. Also dann, dass es wirklich sehr einfach ist. Genau, aber jetzt vielleicht ganz kurz, damit man so ein bisschen ein, ein Gefühl hat, was man normalerweise so machen muss, wenn man eine mautic installation professionell nutzen möchte. Habe ich habe hier einfach meine ich finde, sehr gute Anleitung genommen, aber die ist eben für einen Techniker und wenn ihr jetzt hier zuguckt oder später dann die Aufzeichnung anguckt, jetzt mal, um, um nur ein Gefühl zu bekommen, auf was man sich normalerweise hier, ähm, ja, wie soll man sagen, mit was man da so als Nichtrechniker kämpfen muss, fahre ich jetzt mal einfach mal schnell hier runter zu der Anleitung. Hier heißt zum Beispiel, man muss schon wieder irgendwelche Voraussetzungen hier haben, um überhaupt die Anleitung nutzen zu können. Gehe ich jetzt aber mal darauf nicht ein. Ihr seht jetzt lauter so in grauen Kästen so Befehle und im Normalfall ist es so, man muss diese Befehle eben auf einem Server, also rechte Maustaste kopieren und dann in ein Programm, mit dem man am Server steuern kann, reinkopieren und das muss man von vorne, mal halt einfach mal runter, damit ihr seht, wie viel das so ist, man muss ja kopieren, kopieren, kopieren und es gibt dann eben an bestimmten Stellen, hier zum Beispiel rot markiert etwas, dann müsste man dann in, in, in, deiner, in deiner eigenen Installation das hier, also das ist eben die Mautik Domain, unter der dann Mautic später funktionieren soll, müsste man ersetzen. Ist normalerweise für einen Techniker kein Problem, bloß die, diese ganzen Geschichten hier, die muss man in einen Editor reinkopieren, wo man den Editor selber auch wieder kennen muss. Und wenn man den Editor nicht beherrscht, dann ist das einfach auch so was eigentlich Einfaches wie Ersetzen von einem, von einem, von einem Text, dann schon eine Herausforderung. Aber ich möchte jetzt einfach nicht zu weit drauf eingehen, weil hier diese Problematik hier, wenn ihr das seht, Text, Text, Text, Text, das muss man alles reinkopieren, haben wir mal noch ein bisschen weiter runter, oder hier zum Beispiel, da musst du hier darauf achten, dass du hier deine eigene E-Mail-Adresse angibst hier, und solltest du hier nur ein einziges Zeichen irgendwie mal falsch eingeben, dann kannst, ja, muss man oft die Installation einfach von neu beginnen. Also nur so ein bisschen, ähm, damit jetzt ähm, ihr Eindruck bekommt, wie man normalerweise sich durch so eine Mautik-Installation durchwurschteln muss, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zurück. Ihr könnt es euch jetzt vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach ist. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier zu meinem kleinen Ablauf. Genau. Ähm, das habe ich euch gerade gezeigt. Und was ihr, ähm, was ihr braucht, um ein professionelles Mautic zu installieren, ist so ein kleiner Linux-Server, auf dem man dann hinterher Mautic installieren kann. Ich habe auch hier eine Empfehlung. Ihr könnt zum Beispiel diesen Link hier, ups, ich mir den mal nehmen, gehen mal kurz drauf. Einfach also auch ein deutscher Anbieter habe ich da so verlinkt und es gibt auch andere, aber ihr könnt hier zum Beispiel: da seht ihr hier, gibt es für 4,99 Euro so eine kleine Maschine, ähm, die könnt ihr, könnt ihr hier bestellen. Oh, also, es reicht bei 4,99 Euro, würde ich mal sagen, ähm, hier mit diesen 8 GB RAM. das reicht euch locker für eine Mautic installation ich würde mal sagen, mit einigen, mit einigen tausend. Beziehungsweise, ich würde auch mal sagen, schon fünfstellige Adressen. Also, für fünf Euro seid ihr da sehr gut dabei. Oder wenn ihr sagt, wegen vier Euro Aufpreis, könnt ihr auch hier die nehmen. Da habt ihr noch ein bisschen mehr RAM und ein bisschen mehr CPU-Leistung. Und dann wählt man hier einfach diese Maschine aus. Und wie das sonst so ist, hier, wenn ihr, wenn ihr, wir sind ja hier jetzt im deutschsprachigen Bereich. Also würde man hier den Serverstandort Deutschland zum Beispiel wählen. Und eigentlich braucht man nur noch hier unten, empfehle ich immer, auf diese Speicherart umzuschalten, weil die einfach viel schneller ist und hier unten mein Installationsskript, das ist das einzige, was man eigentlich wirklich braucht, ist hier dieses sogenannte Ubuntu 2004, das ist einfach ein Betriebssystem, so wie es Windows und Mac gibt und Ubuntu ist einfach auch eine Linux-Art, sag ich einfach mal und sollte das bei euch, egal ob ihr diesen Anbieter nehmt oder irgendeinen anderen, nicht vorausgewählt sein, dann wählt ihr das einfach aus, genau. Und hier unten, das ist eigentlich das, was wir auch noch brauchen, hier kann man bei dem Anbieter ähm, dieses sogenannte Root-Passwort generieren, das heißt, es ist einfach das Passwort, mit dem man sich später dann mit dem Server verbindet, das kann man auch später ändern, aber da nehmt ihr einfach ein richtig schön langes, man sieht ja, man kann bis zu 30 Zeichen nehmen, also ruhig schön lang und kompliziert machen, ähm, das Passwort wird euch dann von dem Anbieter, wenn er dort so ein Account bestellt, auch einfach per E-Mail zugeschickt, das heißt, ich empfehle das einfach rauszukopieren und mehr müssen wir nicht machen, das heißt, er geht hier auf weiter dann, ja, wie es so ist, man gibt seine Firmendaten noch ein und würde das Ding einfach bestellen und fertig. Und dann ist, wäre sozusagen ähm, das, der kleine Miniserver, auf dem dann später Mautik drauf ist, das wäre dann schon erledigt. Heißt, nochmal hier zurück zu meiner Mindmap. Heißt, Wir haben diesen diesen Schritt hätten wir jetzt auch erledigt hier. Und was wir jetzt brauchen, wir brauchen jetzt noch ein kleines Programm, ähm, mit dem man auf diesen Server zugreifen kann. Ich habe euch hier den Link auch. Es gibt ein kostenloses Programm, das finde ich ganz gut. Das heißt, thermius.com gibt es das. Auch dafür habe ich dann, also hier seht ihr ähm, unter der Adresse, da habe ich dann ausführliche Videos, hier dieses Thermius-Programm. Ihr seht, ist genau die gleiche Webseite. Das könnt ihr einfach hier, klickt auf Windows oder Mac und installiert euch dieses Programm sozusagen, damit ihr da drauf zugreifen könnt. Genau, und jetzt gehe ich mal, und mache ich das zu, und so, heißt, wir würden sagen, Schritt 4 haben wir jetzt auch erledigt, wie gesagt, wenn euch das hier zu so schnell geht, dann schaut ihr dann später einfach diese Videos an. Und jetzt kommt noch was, das ist jetzt, das kann ich euch leider ein bisschen schlecht zeigen, weil das ist bei jedem ein bisschen anders, und zwar, ihr möchtet ja euer Mautik, ähm, unter irgendeiner Internetadresse, also unter einer Subdomain erreichbar machen. Also ich sage jetzt mal, wenn eure normale Webseite max-huber-gmbh.de heißt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr eine Subdomain einrichtet, also dass ihr sagt, euer Mautik soll unter m.max-huber-gmbh.de erreichbar sein. Und dieses m ist sozusagen dieses Subdomain und, ähm, wenn ihr, egal wo ihr, äh, ihr eure Domain nutzt, also euer Webhosting, ob das jetzt Strato 1, &1 oder diese alle heißen, diese Anbieter, dort gibt es immer eine sogenannte DNS-Verwaltung. Und bei dieser DNS-Verwaltung, da kann man einen, wie es hier heißt, DNS-A-Eintrag einrichten. Auch dafür habe ich auf der Webseite ein, ein kurzes Video am Beispiel von der Software, die ich nutze. Aber nur, das ist das Einzige, was ich euch schlecht zeigen kann, weil das bei jedem ein bisschen anders ist. Und zwar ist es so, wenn ihr bei dem, bei dem Anbieter, bei dem ihr euch diese kleine VPS-Maschine, also diesen virtuellen Server, ähm, bucht, dort bekommt ihr eine IP-Adresse. Also es ist so eine, kennt ihr vielleicht, eben so eine lange Nummer. Ähm, ein, und, und ihr müsst dann, müsst ihr bei, zu eurem Dom Dom Dom äh, zum, also zum Anbieter oder zur Software gehen, bei der ihr eure normale Domain habt und dort in die DNS-Verwaltung reingehen und dann könnte man sagen, also ihr habt zum Beispiel, ihr richtet dann ein und sagt m.maxuber-gmbh.de ja, und soll dann auch die IP-Adresse 123.456 oder wie auch immer, Moment, so, so, so sieht es ja irgendwie aus. Das heißt, diese IP-Adresse, die bekommt ihr von dem Anbieter, bei dem ihr diese kleine VPS-Maschine bestellt habt. Und damit eben Mautic später unter dieser Subdomain erreichbar ist, müssen wir eben diesen DNS-A-Eintrag, heißt es eben, einfach auf die entsprechende IP-Adresse einrichten, die ihr von dem VPS-Provider bekommen habt. Und das könnt ihr, wie gesagt, über die web -Post in Verwaltungsoberfläche einstellen und dann, ja, ähm, zeige ich euch jetzt gleich, wie ihr das überprüfen könnt, ob das auch wirklich funktioniert hat. Und zwar gehe ich dazu jetzt mal in in dieses Thermius-Programm. Moment, habe ich Genau, hier habe ich das Thermius-Programm. So sieht es aus. Ich habe dort jetzt schon, meine Maus hier, ich habe dort hier auch, seht ihr, hier ist auch diese IP-Adresse, die jetzt in meinem Fall ist und die würdet ihr dann eben, ihr würdet hier neuer Host sagen, dann gibt ihr die IP-Adresse ein und was er dann noch braucht, der Benutzername ist standardmäßig root und das Passwort, das bekommt er eben auch von diesem VPS-Provider, beziehungsweise das habt ihr vorher ja über deren Bestellseite generiert. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man da einfach hier einen Doppelklick machen und dann ist man schon mit diesem Mini-Server verbunden. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, ähm, äh, wenn ihr hier, Moment, mit meiner Maus, hier, wenn ihr hier diese, ähm, diese Subdomain eingerichtet eingerichtet habt, äh, dann, dann ist es ja sinnvoll zu überprüfen, ob das auch wirklich gepasst hat. Und bei mir ist es jetzt so, jetzt mal hier CL, kann ich hier etwas eingeben. Ich gebe jetzt nur mal Clear ein, dass der das Bildschirm mehr leer ist. Und es gibt unter Linux einen sogenannten Ping-Befehl, mit dem kann man sozusagen sagen, Hallo, ähm, hallo Empfängeradresse, antworte doch mal bitte, wenn du existierst. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe hier, ähm, ich habe eine, eine, nein, ich, ich gucke mir mal rüber. Ich habe jetzt hier für diesen kleinen Vortrag eine Domain eingerichtet. Die heißt bei mir hier, wenn ihr seht, mautic-demo01-online-business-duplicator. Ja. Und statt, diesem, statt dieser Subdomain würdet ihr in eurem Fall zum Beispiel m.maxhuber.gmbh.de eingeben. Und wenn ihr jetzt Return macht, dann seht ihr, kommt jetzt irgendwie solche Antworten zurück. Und wenn diese Antworten zurückkommen, dann seht ihr hier diese IP-Adresse. Bei euch würde diese IP-Adresse natürlich die ihr IP, also sein, die ihr von dem VPS-Provider bekommen habt. Und wenn das hier so zurückantwortet, dann wisst ihr, es funktioniert. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, wie es nicht funktioniert. Also ich habe zum Beispiel ähm, Mautic Demo 1, aber ich habe zum Beispiel die, die 999 habe ich nicht eingerichtet. Und wenn ich das mache, dann seht ihr, hier gibt es so einen Fehler zurück, Name oder Service unbekannt. Das heißt, wenn ihr eure Subdomain über diesen dnsa eintrag eingerichtet habt und ihr macht diesen Ping-Befehl und jetzt kommt sowas zurück, dann funktioniert irgendwas noch nicht und dann seid ihr noch nicht bereit für die Mautic-Installation. Wenn ihr aber so wie hier oben den Befehl zurückbekommt, dann passt alles und dann sagen, sind wir letztendlich bereit für den, ähm, für den Befehl, um Mautic komplett zu installieren. Genau. Und dazu gehe ich jetzt mal ähm, ich jetzt noch mal hier zu meinem kleinen äh, Mindmap, machen wir das hier zu, also den Schritt haben wir eigentlich jetzt auch erledigt und hier heißt es eben Mautic inklusive Server Tools per Skript installieren. Ich mache das jetzt mal hier auf und hier unten habe ich jetzt einen einzigen Befehl, das ist, ist sozusagen der Befehl, ähm, der geht zu dem Installationsprogrammchen, das ich eben geschrieben habe und das kopiere ich mit einfach und es wird bei euch dann exakt gleich sein, also ihr loggt euch in den Server ein und dann könnt ihr hier einfach diesen ganzen, machen wir es besser weiter, dann sieht man es besser. Genau. Ihr braucht bloß dieses ganze Ding hier reinhauen. Dann macht ihr die Return-Taste und jetzt heißt schon, willkommen zur automatischen Mautic-Installation. Und jetzt fragt euch mein Skript, unter welcher Subdomain soll denn Mautic denn installiert werden? Und ich nehme da jetzt einfach genau mal diese, diese ähm, Muster-Domain, die ich jetzt hier für meine Demonstration mal eingegeben habe. Also hier Mautic-Demo01, bla, bla, bla. Ihr würdet hier einfach natürlich dann eure Subdomain, also zum Beispiel das m.maxmuster.gmbh.de ähm, oder irgendwas eingeben. So, jetzt fragt er noch, ähm, von welcher E-Mail-Adresse möchte ihr als Absender verschicken? Da trage ich jetzt in meinem Fall einfach mal hier meine ganz normale Info-Ad. Das heißt, ihr tragt halt hier die E-Mail-Adresse ein, von der später dann euer Mautic die E-Mails verschicken soll. Und jetzt kann man noch einen Vornamen eintragen, weil das wird im Mautik auch an verschiedenen Stellen verwendet und Nachnamen. Und jetzt, wenn ihr wollt, ihr könnt hier, ähm, wenn müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr machen, dass ihr hier nochmal eine E-Mail-Adresse eingibt, wo ihr sagt, äh, der Matthias darf mir oder soll mir Infos schicken, wenn eben sich rund um dieses Skript irgendwas ergibt oder wenn ich sage, es gibt irgendwelche sinnvollen Änderungen, dann könnt ihr hier noch eine E-Mail-Adresse einfügen ähm, und dann schicke ich euch ähm, in Zukunft dann Infos per E-Mail, wenn es rund um das Skript irgendwas Neues gibt oder wenn ich irgendwelche neue Videos aufgenommen habe. Okay. Und jetzt haben wir eigentlich alles fertig gemacht. Das heißt, hier unten bist du bereit für die Installation. Falls ja, Eingabetaste Eingabe drücken und wenn du dir auffällst, du hast irgendwas hier falsch gemacht, dann kannst du einfach Control oder Steuerung C drücken und dann kommst du hier raus. Und jetzt kann ich mal kurz auf die Uhr schauen. Jetzt haben wir ungefähr 9, 12 Uhr 19 oder gleich 20. Und jetzt mache ich mal Return. Und jetzt lassen wir mal schnell diese Installation durchlaufen. Ähm, das heißt, alles, was ihr jetzt hier seht, sind letztendlich, ähm, wenn ich nochmal, ich glaube, ich habe schon zugemacht, mal zu meinem Moment, mein Ding zurückgehe hier. Hier ist eigentlich genau hier die Anleitung, ja, oder es, es sind alles, was ihr hier dass ihr versteht, so ein bisschen versteht, was macht das Skript. Alles, was bei so einer Anleitung ihr manuell machen müsstet, also irgendwas ausführen, eingeben und so weiter, ähm, das wird eben von meinem kleinen Installationsprogramm alles vollautomatisch von vorne bis hinten gemacht und am Ende, wenn das jetzt in zwei, drei Minuten fertig ist, dann ähm, werdet ihr letztendlich einfach nur mit dem, ähm, ähm, werdet ihr sehen, kippt euch das Skript benutzt Nutzername. Jetzt sind wir fertig. Was haben wir jetzt? 12.20 Uhr, also ungefähr zwei Minuten. Und jetzt können wir hier, ihr seht hier, Mautic Demo 01. Das ist genau sozusagen die URL. Und die kann ich mir jetzt mal nehmen. So. Und rufe die jetzt einfach mal auf. So, ja. habe ich jetzt falsch geschrieben oder ist das jetzt ein coffee effekt wahrscheinlich? <lacht> Moment mal. Muss ich jetzt hier vielleicht mal schnell am Browser neu starten. Nein, Moment. Das ist natürlich der... Waffe-Effekt von einer Live-Demonstration. <lacht> ja. Schauen wir mal, habe ich noch was falsch geschrieben. Kann aber sein, dass es jetzt hier bei meinem DNS ist. Ein Momentchen. Ja, was man ja. mal schnell einen anderen Browser auf. Das ist natürlich jetzt der schöne <lacht> Effekt, weil ich habe das vorher gerade erst eingerichtet, dieses Mautic Demo 01, oder ich habe gedacht, ich habe es eingerichtet, jetzt muss ich mal kurz gucken. Na ja, ups, das ist der Vor Effekt. schauen wir mal, was wir da am sinnvollsten jetzt machen, ähm, ich jetzt gerade noch mal, was, was könnte man denn jetzt hier noch, weil meinen Internetzugang ist nämlich die Adresse jetzt wohl noch nicht bekannt, ansonsten, hm, äh, <lacht> ähm, schauen wir mal, ich starte mal schnell die Maschine, schnell kurz, ich glaube, ihr könnt mir glauben, dass es kurzzeitig <lacht> genauso funktioniert. Ich wir mal schnell, ob nach Neustart funktioniert. Genau. Ich habe nämlich vorher auch gerade an dem Skript noch was optimiert. Vielleicht habe ich da jetzt noch eine Kleinigkeit, einen Tippfehler oder sowas. Also ihr seht, ähm, selbst jemand, der sich mit Technik beschäftigt, dem passiert dann auch mal ein Fehlerchen oder ein. Schauen wir mal. Ja. Ja, ist so das ist jetzt natürlich jetzt glück Aber dann würde ich mal sagen, ähm, machen wir mal so, ich gehe mal einfach mal zurück. Ja, also es kann jetzt gut sein, dass ich eben diese Subdomain jetzt vorher nicht korrekt eingerichtet habe. Ähm, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal nachliefern. Das heißt, auf der, auf der Webseite, wo es hier diese ganzen Videos gibt, da zeige ich euch das nochmal. Ähm, da habe ich eben dann auch schon ein Video vorbereitet, wo ich so eine Musterinstallation mal gemacht habe. Aber, ähm, weil ihr, ihr wollt ja hier nicht zuschauen, darf ich hier nach dem Fehler suche. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. Und zwar... Ähm, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ähm, ja, dass diese automatische Installation auch so ist, dass ihr die hinterher auch vernünftig nutzen könnt. Das heißt ich, ähm, auch, dass es Sachen, in Sachen Sicherheit ähm, passt. Das bedeutet, ähm, das Inflationsskript installiert auch automatisch eine Firewall, das heißt eine ja, Sicherheitswand, wenn ihr nicht wisst, was das ist, und die lässt eben wirklich nur das zu, was man wirklich braucht, und zwar eben die Verbindung, damit ihr euch mit diesem terminal Eben verbinden könnt und eben äh, über HTTPS. Das heißt, das Mautic immer unter HTTPS und dann der Subdomain eben erreichbar ist. Und ich habe es auch so gemacht, dass, ähm, wenn, wenn man sich jetzt da per, per SSH, also über dieses Terminal-Programm einloggt, ähm, sobald ihr eben einen neuen Server habt, gibt es irgendwelche Bösewichten, sage ich mal, im Internet, die versuchen, sich in den Server einzuloggen, also irgendwie Passwörter durchzuprobieren aber da habe ich auch was installiert, dass eben sobald man, ich glaub, fünfmal hintereinander das falsche Passwort eingibt, dann wird die, ähm, derjenige mit der IP-Adresse, der das versucht, der wird für einen Tag blockiert, das heißt, der kann sich dann nicht einloggen. Und genauso, das, ähm, wir haben eine automatische Funktion, das äh, täglich macht Mautic in der Nacht ein Backup. Ähm, ich habe das, glaube ich, eingestellt für sieben Tage oder 14 Tage sozusagen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein irgendwas in Mautic macht und auf Versehen geht irgendwas kaputt, ihr habt irgendwie Adressen gelöscht oder, oder ihr habt ähm, ein Mautic-Update gemacht und irgendwas hat nicht gepasst, dann könnt ihr eben mit diesem kleinen Skript jederzeit ähm, zu dem letzten Backup-Stand zurück oder einen der letzten sieben Tage oder wie lang es auch eben der Fall ist. Ihr könnt auch ähm, ein Backup jederzeit machen, wenn ihr sagt, ich mache jetzt größere Änderungen oder ich will das Mautic, ein Mautic-Update machen und so weiter, also auch dafür habe ich fertige Skripte und eben auf dieser, der Webseite hier werde ich dann auch noch ein kleines Video machen, wie ihr eben dieses Skript installieren oder nicht installieren, sondern wie ihr einfach, also ihr sehen könnt, so könnt ihr jederzeit in Echtzeit ein Backup machen und ihr könnt es auch jederzeit zurückholen und es ist auch so, ähm, ihr könnt mit einem Programm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine Webseite habt, habt also FileZilla zum Beispiel, also einem, einem Programm, kann, kann man sich auch direkt in das Verzeichnis verbinden, ähm, in dem dann eben die, die Mautic-Backups sind. Das bedeutet, ihr könnt die, die ganzen Mautic-Backups auch immer wieder runterladen, egal ob ihr das automatisch macht oder manuell. Und somit habt ihr nie die Gefahr, dass euch irgendwie auf irgendeinem Weg eure mautic Installation mit den Adressdaten und so weiter eben irgendwie verloren gehen letztendlich. Und was ich auch gemacht habe, das ist vielleicht noch was, wo man dann ähm, noch diskutieren kann, ich habe auch ein, ein kleines Skript gebaut, mit dem man Mautik automatisch updaten kann. Das könnte man auch so einstellen, dass es zum Beispiel einmal im Monat oder täglich oder wie oft auch immer automatisch guckt, ob es eine neue Mautik-Version gibt und die automatisch einspielt. Bei mir ist so, ich persönlich, ähm, wenn es eine neue Mautik-Version gibt, ich warte lieber immer erst ein paar Tage, weil es kommt nicht oft vor, aber manchmal passiert es, dass es mit einer, mit einer neuen Version, dass bestimmte Sachen, die vorher gingen, hinterher dann eben, ja, nicht mehr gehen. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich habe das auch so vorgesehen, ähm, dass ihr, wenn ihr dann dieses Mautic-Skript nutzt, dass ihr dann selber auch entscheiden könnt, ja, soll dieses Skript, diese Mautic-Updates einfach immer automatisch einspielen? Vorher wird selbstverständlich automatisch ein Backup gemacht, oder ob ihr sagt, nee, das mache ich lieber von Zeit zu Zeit auch selber dann einfach Genau. Da habe ich mir hier noch mögliche ähm, Verbesserungen, also was man, ähm, habe ich hier noch aufgeschrieben, dass man eben auch äh, also Linux, also das Betriebssystem, das auf dieser kleinen VPS-Maschine läuft, ähm, das muss auch immer wieder geupdatet werden und das werde ich auch noch einbauen, dass sozusagen die auch diese nützlichen Sicherheitsupdates, also weil es gibt ja immer wieder mal eigentlich Sicherheitslücken, so wie das bei Windows und bei Apple, also Mac ja auch der Fall ist, ist das bei Linux ja auch, oder kleine Verbesserungen. Und die werden auch dann automatisch eingespielt. Also, das machen wir, machen wir noch eine kleine Verbesserung rein. Einfach mit dem Gedanken, dass, wenn ihr Mautic nutzen wollt und ihr wollt euch einfach wenig mit der Technik dahinter verbind, äh, oder wie soll man sagen, beschäftigen, dass einfach, ähm, ja, dass ihr euch da keine Gedanken und keine Bauchschmerzen haben müsst, sondern dass ihr sagt, ähm, da hat sich jemand vernünftig Gedanken gemacht und eben, dass ihr sagen könnt, ich konzentriere mich auf die Mautik-Nutzung an selber und muss mich jetzt nicht so mit diesem technischen Zeugs im Hintergrund ähm, beschäftigen. Und was ich auch eben gedacht habe, dass wir das noch so machen, dass ihr, wenn eben ein Mautik-Update installiert wird, dass ihr eine kurze E-Mail bekommt, könnt ihr euch ja auch selber dann schicken lassen, weil dann wisst ihr, ah, jetzt ist eine neue Mautik-Version und sollte irgendwas für euch jetzt auch einmal komisch sein, dann wisst ihr, okay, ist nicht zum Beispiel. Genau. Ich habe jetzt noch Kontakt zu Matthias. Tut mir leid, dass er jetzt hier die, die kleine Demonstration vorher mit meinem Skript ein bisschen schief gegangen ist, aber das ist halt der Live-Charakter jetzt einfach und ähm, wenn ihr das grundsätzlich interessant findet, aber sagt, okay, das war mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, wie gesagt, schaut einfach äh, in den nächsten Tagen hier auf, auf die Seite Online-Business-Duplicator- Mautik. Ähm, da werde ich ja Stück für Stück alle Videos, die ich erstellt habe, reinstellen. Das heißt, dann könnt ihr die Schritte, die ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr schnell gemacht habe, könnt ihr nochmal nachvollziehen. Ähm, was ich euch auch anbieten kann, ähm, ihr könnt, kopiere ähm, ich mal schnell die URL raus. Wenn ihr euch für Mautic interessiert und vielleicht noch am Anfang seid, ich habe vor kurzem ein komplettes Buch geschrieben. Es geht jetzt nicht ausschließlich nur um Mautic. Ähm, es geht ja auch sehr viel um Online-Marketing, weil ich so ein bisschen Hobby-Imker bin, <lacht> habe ich das hier ein bisschen. Äh, ja, Online-Marketing für Unternehmer und Selbstständige, warum der Anfang kein Honigschlecken ist und wenn ihr möchtet, könnt ihr da drauf gehen, ich schenke euch das nahezu, das heißt, das Buch selber ist kostenlos, ich würde euch bloß bitten, halt 4,99 Euro für Versandkosten zu übernehmen und dann schicke ich euch das gerne zu. Und da könnt ihr mal gucken, wenn wir hier am Inhaltsverzeichnis sind, da habe ich ziemlich viel auch über, seht ihr seht da, die Gratis-E-Mail-Marketing- und Automationssoftware Mautic. das heißt, ich habe euch so ein bisschen beschrieben, was kann man damit machen, was sind die Vorteile und eben auch, also wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel Mautic einsteiger seid und ihr das irgendwie Mautic mit eurer Webseite verbinden wollt, ähm, da habe ich hier auch, wie ja, ihr seht, Mautic tracking auf Besucherebene oder Werbung per Brief mit Mautic messen Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das Buch gern holen, wie gesagt, 4,99 Euro. Ich glaube, da wird keiner reich. Ich verdiene jetzt auch nicht groß was dran. Ich freue mich halt dann über Kontakte und ähm, wenn so jetzt für mich ein neuer Kontakt rauskommt, ist es in Ordnung, genau. Dann würde ich mal sagen, schalte ich mal rüber wieder zu meiner Webcam. Schauen wir wie mal, wie die wieder eingeht. Genau. Und hier in unserem kleinen deutschsprachigen <lacht> Session, vielleicht gibt es irgendwelche Fragen, äh, die ihr habt, ähm, die jetzt zuschauen oder auch wenn ihr später das in der Aufzeichnung ähm, anschaut, schickt mir gerne einfach, ich habe hier die Adresse, info at online-business-duplicator.de, schickt mir gerne E-Mail, e wenn er sagt, ich hätte eine Frage oder ihr habt noch einen Vorschlag oder irgendwas, also auch wenn er sagt, ihr kennt euch schon sehr gut aus mit Mautic, aber wenn er sagt, alles, ah, das finde ich eigentlich eine gute, ja, eine gute Idee, so ein wirklich einfaches Installationsskript für Mautic zu machen, dann bin ich da sehr offen, baue ich das auch gerne ein, ähm, genau. Und wie gesagt, hier auf der Seite, das habe ich schon angesprochen. Moment, also meine Maus hier, hier unter diesem Online-Business-Duplicate der Mautic. Ich werde da einfach auch oben noch ein ähm, werde dann noch ein Eingabeformular machen. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch eure E-Mail-Adresse eingeben. Dann schicke ich euch einfach eine kurze Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt, rund um dieses Skript. Ähm, und dann hört ihr von mir und ja, vielleicht kann ich so dem einen oder anderen jetzt darüber helfen, einfach ein bisschen mit Mautic schneller zu starten und einfach hinterher auch, ähm, ja, weniger Probleme mit der Technik zu haben. Also ich habe ähm, hab auch schon weitere Videos erstellt, ähm, wenn man die Mautic-Installation hat. Also ihr habt ja dann immer die Möglichkeit, dass, dass ihr sagt, ah, wenn ihr, wenn ihr zu Testzwecken jetzt nur ein paar wenige E-Mails verschicken wollt, dann könnt ihr im Mautic ja einfach äh, die E-Mail-Zugangsdaten von eurem webhosting anbieter eingeben, also wenn ihr über Outlook oder Thunderbird E-Mail-Programm E-Mail verschickt, dann könnt ihr das über, über Mautic ja auch machen, aber meistens ist es eben so, dass man über so einen normalen Webhosting-Anbieter jetzt, ja, keine paar, paar tausend E-Mails pro Tag verschicken darf, sonst, sonst sagen die, nee, für Newsletter ist das nicht gedacht und dafür gibt es spezielle Anbieter, also man kann zum Beispiel über, über Amazon, ähm, Amazon SES heißt es, also Simple E-Mail Service da kann man super günstig und sehr zuverlässig ähm, 10.000 E-Mails kosten unter einem Dollar, also unter einem Euro, man muss keine monatlichen Gebühren bezahlen und ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt diese Mautik VPS-Maschine für diese 4,99 Euro oder was die kostet und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr, ihr habt jetzt einen Newsletter oder ihr habt 5.000 Empfänger und ihr schreibt die jetzt, sagen wir mal, viermal pro Monat an, also 4 mal 5.000, dann hättet ihr 20.000 E-Mails, die ihr verschickt und dann müsstet ihr an, an Amazon SIS noch 2 Euro bezahlen. Das heißt, ihr hättet für 5 Euro plus 2 Euro euer ganzes E-Mail ähm, e mail Newsletter, Marketing-Automation abgewickelt und was mir halt auch gut gefällt, ihr habt die komplette Kontrolle darüber selbst. Also ihr, ihr, ihr habt niemand das Problem, dass er sagt, ähm, irgendein E-Mail-Marketing-Anbieter, der passt euch nicht mehr oder erhöht die Preise oder irgendwas, sondern es ist eure Mautik-Installation, die bleibt. Ähm, und die könnt ihr, so, könnt ihr auch jederzeit ja umziehen. Also von einem Anbieter zum anderen. Genau. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne. Oder ähm, Stefan, wenn dir irgendwas <lacht> einfällt, wo du sagst, äh, da habe ich was gesehen, hast du das schon gedacht oder überlegt, ist das schon vorgesehen, Natürlich der Vorfell-Effekt, dass man gerade jetzt nach dem Skript läuft. <lacht> ich weiß, dass das bei dir irgendwie läuft. Und also jetzt, also du machst das ja viel lange viel genug. Und ich ich glaube, das, das ist. Heute und, ja. Also, während du sprachst, ähm, hatte ich hier natürlich bei AirMeet gesucht, wie ich mich wieder selbst einblenden kann. Das weiß ich jetzt. Yippee. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich einen Knopf dafür. Was mich ähm, am meisten quasi bewegt ist, ähm, ich vermute, dass dein Skript unter, äh, unter einer freien Lizenz läuft. Ja. Wie hast du geplant, Zusammenarbeit, Verbesserungen von der Community entgegenzunehmen? Weil dafür gibt es ja typischerweise eigentlich mhm. dann die öffentlichen Repos bei GitHub oder GitLab. Mhm. Das sah jetzt bei dir nicht danach aus, sondern nee. ich lade mir das Skript von deiner Webseite herunter. Ja, hast ich, sage, du da Pläne? ich bin eine SAP nicht, aber ich bin darauf völlig offen. Also ich bin ja auch, ich, ich, würde, ich bin ja auch kein Programmierer, sag ich mal. Also ich habe halt ähm, einige Sachen automatisiert, also auch bin auch sehr offen, dass man sagen, wir machen das noch professioneller oder noch schöner oder irgendwas. Also ich würde sagen, mein Fokus ist auch, also ich kann glaube ich den Leuten, also zwischen der Technik und den Marketing-Leuten so halbwegs vermitteln und ich verstehe den Techniker, ich verstehe die Marketer und da bin ich völlig offen, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe dieses Skript vor, ich weiß nicht, vor drei Monaten habe ich das eigentlich mal für einen Geschäftspartner von mir geschrieben, weil der eine nach dem anderen, kannst du mir auch eine Mautik installation man kann und dann, okay, jetzt muss ich mir mal das hinsetzen und so ist es eigentlich entstanden, dass mir gesagt hat, das eigentlich, das habe ich eh schon geschrieben, und, und weil immer wieder Leute sagen, ich würde meine Grundjobs funktionieren nicht, das, irgendwas passt nicht oder die sind nicht optimiert. Und haben ja gedacht, auch die ganzen, es gibt ja tolle Anleitungen, auch auf Deutsch, und wenn man auch wirklich sagt, man hat den Biss, sich da durchzuhacken, dann funktioniert es ja auch. Aber es hat halt eben nicht jeder. Und deswegen war wirklich mein Gedanke, wie kann ich es aufs Minimum.. Runterbrechen, dass das, was technisch ist, wirklich möglichst alles automatisiert wird und der Laie wirklich sagt, okay, das mache ich jetzt mal, weil wenn der Einstieg schon so, finde ich immer persönlich, wenn der Einstieg sehr holprig ist, dann verlieren auch viele so ein bisschen die Lust, vielleicht weiterzumachen, die eben jetzt nicht so sich in diese Technik reinbeißen und so ist so ein bisschen mein Anliegen auch, dass eben die Nicht-Techniker mit Mautik auch starten, egal ob das Selbstständige sind oder jemand, der ein Startup macht oder auch jemand, aus einer Marketingabteilung, die sagen, ähm, wir suchen zwar nach einer neuen Software, aber wir haben jetzt niemand oder so ein riesiges Projekt machen, ich könnte doch das einfach mal schnell installieren, in Ruhe schön anschauen, in die Richtung gingen eigentlich so meine Gedanken ein bisschen mehr. Super, unterstütze ich. Vor allen Dingen, weil wir im Jahr 2022 tatsächlich nicht mehr ähm, von Hand irgendwas installieren müssen. Mhm. Dafür gibt es Automatisierung. Hier ist eine Frage noch reingekommen, wie du die Updates behandelst. Also wenn ein Update schief läuft, Du hattest, glaube ich, ja. erwähnt, dass du vor dem Update ähm, im Skript ein Backup erstellen lässt, ja. äh, wie, inklusive Datenbank. Wie ja, muss ich, ich mir das vorstellen? Also Ich, ich mache es so, es ist... Ähm, Mautik besteht ja aus zwei Teilen. Wir haben die Mautik-Datenbank und wir haben die Mautik-Dateien, sag ich jetzt mal für den Line. Und ich habe das so gebaut, dass ich sage dieses Skript, ähm, egal wann das läuft, es erstellt äh, ein, eine Backup-Datei von der Datenbank, packt die in eine ZIP-Datei, dass die schön klein ist und bei meistens, ähm, also wir, es sind einfach zwei Dateien sozusagen, die, die haben dann auch ein Timestamp, also eine Uhrzeit und ein Datum die landen in einem Verzeichnis auch auf dem Server, das heißt, die kann man auch runterladen und mit meinem kleinen äh, ja, Wiederherstellungsskript kann man dann auch sagen, ich möchte genau jetzt die Variante von vor drei Tagen oder von wann auch immer wiederherstellen und dann kann man halt auch ein bisschen also mit Gedanken, ich hatte das auch zwischendrin mal, ähm, man macht, ein, man installiert Mautic, und im Mautic gibt es ja oben rechts noch diesen Update-Button. Und der hat mir persönlich schon ein paar Mal in eine Mautic-Installation kaputt gemacht, wenn ich das über die web mache. Und da war es halt immer gut, wenn ich sage, ich kann das Backup wieder herholen. Und, ähm, und auch das ist was, wie gesagt, ein Techniker sagt, ja klar kümmere ich mich ums Backup. Aber ein Laie, der installiert das Mautic und dann irgendwann, oh, jetzt geht irgendwas nicht. Und das finde ich persönlich sehr gut, wenn man dann weiß, wenn irgendwas nicht geht, das Ding hat in der Nacht oder also ich habe es, glaube auf 4 Uhr eingestellt, macht es automatisch ein Backup. Und wenn man da früh das Mautic aufmacht und es geht irgendwas nicht, dann kann man sagen, okay, holen wir doch die Version von der Nacht wieder her. Aber normalerweise gibt es ja keine Probleme so währenddessen, sondern eigentlich, meiner Erfahrung ja nur, wenn man, also wenn jetzt Mautic, jetzt haben wir, was haben wir, Mautic 431 oder so. Und wenn jetzt Mautic für, äh, 5 kommen würde, dann wäre ich persönlich zum Beispiel ein bisschen vorsichtig, wenn ich in der Live-Installation, Heute kommt Mautic 5 raus, dann würde ich mir vielleicht ein bisschen warten, bevor ich Mautic 5 installiere und genau für so einen Zweck wäre es, wenn man sagt, ähm, ich habe Mautic 5 jetzt installiert, von mir aus am Abend, wo jetzt nicht viele Kunden auf der Webseite sind, ich gucke dann über die Web-Oberfläche, wenn alles normal aussieht, passt und wenn man feststellt, äh, die Oberfläche kommt gar nicht mehr, dann sagt man, okay, schnell mal Backup wieder her und dann ist man wieder auf der Vorgängerversion und dann schaut man vielleicht erstmal Wartet ein paar Tage oder schaut ins Forum, vielleicht hat es ja wirklich irgendwas schiefgegangen. Also das ist jetzt die reine Backup um. Und ansonsten eben, ich habe ein Skript, was auch Mautic auf dem aktuellen Stand halten kann, aber da war ja eben auch die Überlegung: also man könnte ich könnte es technisch einstellen, dass ich, vielleicht mache ich es so, dass ich ein Video mache und sagt, derjenige, der sagt, ich möchte mich nicht drum kümmern. Der Server soll Mautic selber updaten, dass man sagt, okay, der macht es dann, wenn es ein Update ist. Und derjenige der sagt, nee, ich möchte es nicht, dass der das halt auskommentiert, also einfach, einfach deaktiviert. Aber da mache ich auf dieser kleinen Webseite einfach kleine Erklärungsvideos, sodass dass man dann sagen kann: Okay, ich weiß, wie das geht. Hier war noch eine Frage. Du verwendest für die SSL-Zerts beim Installieren den wahrscheinlich Let's Encrypt-Zert-Manager, richtig? Ja, okay. genau. Ja. Genau so. Und was habe ich sonst noch überlegen, was ich vergessen habe? Nee, ja. Ach genau, was ich, äh, das ist was ich, also für die, ähm, ich habe jetzt, ich habe eine deutsche Variante und ich habe, ich mache es so, ich habe, ähm, ich habe die ganze Oberfläche schon eingedeutscht. Also ich habe auch die benutzerdefinierten Felder, also da steht ja irgendwie Phone und Street, habe ich alles schon eingedeutscht. Also das heißt, mit meiner Installation habt ihr dann jetzt alles auf Deutsch. Ich habe auch so Sachen wie, wenn man sich ähm, der Abmeldelink, ähm da steht ja auch dann in der Konfiguration drin von wegen an jeder E-Mail unten möchtest du keine E-Mails bekommen, da klick hier hin, das habe ich auch einfach von vorne bis hinten eingedeutscht, dass wenn man, natürlich der Vorführeffekt, wenn man die Oberfläche gesehen hätten, wäre alles auf Deutsch und an jeder Stelle ähm, wäre das schon drin und auch sowas wie Vorname, Nachname, das wird halt dann auch überall natürlich schon an die richtige Stelle eingesetzt, dass also in dem E-Mail auch eine Art Impressum drin ist. Ähm, das wäre auch was, was man zum Beispiel überlegen könnten, wenn man, wenn man um Verbesserung geht, wenn wenn man sagt, man hat vielleicht sinnvolle Kampagnen oder irgendwas, könnte man grundsätzlich ja auch in diese Musterinstallation reinbauen. Wenn jemand sagt, dann wären in dieser Musterinstallation schon ein paar Kampagnen, schon ein paar E-Mail-Vorlagen. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, wo man sagt, man, man könnte ein Mautik zum Spielen sich holen. Also wo ich sage, das hat zum Beispiel schon Demo-Adressen drinnen. Also das wäre vielleicht sogar also das wär eine Überlegung wert, dass man sagen kann, man kann bei der Installation sagen, ich, ich möchte das Mautic mit Demo-Inhalten zum Rumspielen. Da sind schon ein paar Testadressen und ein paar E-Mails drin, man kann das besser angucken und wenn man sagt, so, jetzt passt alles, dann äh, kann man diesen Server ja auch immer zurücksetzen, also ich sage jetzt mal für den Laien löschen oder dass er neu aufgesetzt wird und dann kann man die Installation auch nochmal durchlaufen lassen, dann eben ohne Demo-Inhalte. Also vielleicht ja das was ganz gut ist, weil, weil wenn man sagt, man will Mautic wirklich nur kennenlernen, mal reingucken, man schaut rein und mautig ist mit leeren Adressen, keine E-Mails. Es ist vielleicht von Einsteiger am Anfang, man weiß gar nicht, wo man hinklicken soll. Und wenn man ein bisschen was hat, also ein paar Adressen, ein paar, eine kleine Kampagne oder sowas, das kann man ja uns überlegen vielleicht, was wir da an Ideen haben. Oder sowas. Okay, das geht nochmal in eine andere Richtung. Verstehe. Mhm. Ähm, hier kam noch eine Frage, äh, die will ich wie folgt einführen. Du hast vielleicht davon gehört oder kennst das oder hast bei den Recherchen für die Überlegung, ich baue das ähm, das Installationsskript. Gibt ja so One-Click-Hoster oder auch so Plattformen, die ähm, die quasi Mautic schon paketieren, also ob das ja. Juno Host ist oder äh, Cloudron oder ja. ob du bei IONOS dir so ein Mautic klickst. Also was war deine Motivation? Und wo siehst du dann den Benefit, dann doch dafür eine extra Maschine hinzustellen, statt quasi die App mitlaufen zu lassen neben anderen Apps? Ja, also mein Gedanke war wieder, dass, dass die Voraussetzungen möglichst gering sind. Also das heißt, wenn jemand so einen, so einen Anbieter schon kennt, also er muss den Anbieter kennen, er muss das System kennen. Und, und dort muss ja das bautik auch irgendwie entsprechend gehostet sein. Und mein Gedanke war eben, ein Skript zu haben, was eigentlich nahezu überall funktioniert, weil ich sage ja nur, du brauchst nur dieses Ubuntu 2004, das war's und, und ob das jetzt ein Root server ist, ein VPS in, in der USA oder in Deutschland oder wo auch immer, dass das eigentlich wurscht ist und ähm, du bezahlst es ja, also wenn du wirklich so eine Mini-VPS-Maschine für eben diese 4,99 Euro oder was das so kostet, du bezahlst ja auch nicht mehr, was du nicht brauchst oder sowas dann, aber ich sage auch immer, bin offen für alle Geschichten, ich habe halt das für meine Zwecke so gebaut, weil wir eigene Server betreiben und halt, wenn ich jetzt einen Kunden, den habe ich halt auch gesagt, du hol dir halt mal so eine VPS-Maschine bei dem oder bei dem und dann lasse ich mein Skript schnell drüber laufen und ähm, mit Hintergedanken, wenn das eine ganz normale VPS-Maschine ist, wo ich alles machen kann, dann habe ich einfach weniger Voraussetzungen. Also ich kann ja Mautic auch einfach, je nach Webhosting-Anbieter kannst du Mautic ja einfach auch über keine Ahnung, ein Plesk oder wie die ganzen Verwaltungsoberflächen ja auch installieren, dann lädt es hoch, aber dann fängt es schon wieder an. Jetzt musst du die Cont Jobs irgendwo einbauen und die Cont Jobs können dann nur alle fünf Minuten starten und, und diese ganzen Abhängigkeiten war so ein bisschen mein Gedanke, dass man die einfach auf Null stellt und sagt, holt ihr hier wirklich das nackteste Nack <lacht> Mini-Linux Mini irgendwo bei irgendjemand und dann installiert er das einfach. Ja, so vielleicht ein bisschen als Erklärung. Okay. Cool, danke. Und genau, ja. genau das, weil mein Gedanke ist, also mir persönlich ist es immer sehr wichtig, die Unabhängigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so einen, also bei dieser Firma, dieses Contabo, wo ich da äh, den Link hatte, wenn jemand sagt, warum auch immer, ich will bei denen nicht mehr sein, dann kann ich mit diesem mit dieser VPS-Maschine ja einfach woanders hin umziehen. Und und, und wenn ich jetzt aber sage, ich habe als Grundbasis, wie du sagst, irgendwie ein System, so das nicht an, was du jetzt genau gedacht hast, aber wo wo irgendjemand anders was vorbereitet und du bist ja dann auf dessen Basis eventuell angewiesen, dass der das weiterhin begreift. Das hat ja auch alles Vor- und Nachteile, aber das war mir halt wichtig, dass ich sage, ich als Kunde oder als Mautek-Nutzer, ich bin Herr über meine Daten und ich kann jederzeit von Anbieter A zu B wechseln ähm, und habe da keine oder möglichst wenig Abhängigkeiten. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Aber... Cool, dann lass uns uns reparieren, damit mhm. es die Welt bekommt. und genau, kann. Ja. Ich, ich habe es heute schon dreimal installiert und jedes Mal hat es funktioniert, aber ich habe mehrere Subdomains eingerichtet, aber wahrscheinlich hat mein DSL-Router, ja, ist ja wurscht, aber <lacht> <lacht> ich mache es heute Nachmittag, aber genau, auf Englisch, dann kann ich ja mal gucken, ob es da nicht funktioniert. Genau, dann hau es hier den Chat rein für, von der Mauticon, die läuft ja noch bis genau. heute Nacht oder so. Dann ja. wissen alle, die heute hier waren, jetzt geht es auch wirklich. Ja, ja. Cool, vielen Dank. Ja, Super, dann tschüss zusammen ich und viel Spaß, wenn ihr die Aufzeichnung irgendwann anguckt und noch schöne Mautikon mit schönen, tollen Erkenntnissen für euch. Bis später. Dann tschüss zusammen.